Ja, bitte. Guten Tag, Herr Mayer. Ich bin auch Arzt in der Notaufnahme und würde gerne ein Aufgespräch mit Ihnen führen. Ist das in Ordnung? Ja. Okay. Dann hole ich mir mal einen Stuhl, damit wir ein bisschen bequemer hier zusammensitzen können. Also, Herr Mayer, mein Name ist Moritz Schmidt. Ich bin auch Assistenzarzt in der Notaufnahme. Wir kennen uns aber noch nicht. Wie geht Klar, es Ihnen jetzt gerade? Danke, seitdem ich hier bin, geht es mir wieder besser. Okay, das ist ja schon mal gut zu hören. Wir haben ja auch schon ein paar Untersuchungen gemacht, einmal das EKG und auch das Labor und ich glaube noch andere Sachen, aber genau. die zwei sind schon mal die wichtigsten. Ähm, jetzt würden wir aber gerne noch eine weitere Untersuchung machen, das ist eine Herzkatheteruntersuchung, so heißt das, mit einer Ballonaufweitung. Sagt Ihnen das irgendwas? Was ist das genau? Dabei gehen wir zum Herzen, mit einem Draht schauen uns die Herzkranzgefäße an und wenn dort etwas verengt ist, was bei Ihnen sehr wahrscheinlich der Fall ist durch die Symptome und dieses Labor, was wir da gesehen haben, und würden das dann aufweiten, wenn wir etwas finden und das dann auch direkt be behandeln, sozusagen. Ja. Ja, tut es denn weh? Wehtun an sich tut es nicht. Ähm, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, ich würde Ihnen einmal kurz erklären, wie das alles abläuft. Und dabei sind Sie bei der Untersuchung erstmal in lokaler Betäubung. Das heißt, ich bin die ganze Zeit wach. Ja, also sie sind ansprechbar und auch voll bei Bewusstsein, aber sie sind eben lokal betäubt. Also an der Stelle, wo wir in die Arterie stechen, was ich Ihnen jetzt erkläre, dann äh, dort ist, haben sie keine Schmerzen oder nur geringe Schmerzen. Ja. Der Ablauf ist so, dass wir versuchen, über die Arterie, in, entweder in der Hand oder in der Leiste, gehen wir zum Herzen. Und das machen wir so, dass wir dort eine Schleuse, so heißt das, einlegen. Das ist wie so ein Kanal worüber wir dann mit feinen, ganz feinen Drähten bis zum Herzen vorgehen. Am Herzen dann in die Herzkranzgefäße, die ja direkt überhalb der Aorta, wo das Herz aufhört, hinausgehen, um das Herz zu versorgen mit Blut. Dort schieben wir diese Drähte hervor und machen Kontrastmittel in diese Herzkranzgefäße und schauen dann, dass diese Herzkranzgefäße, wo dort die Engstelle ist, wenn wir eine Engstelle finden, können wir die dort direkt behandeln, indem wir eine Ballonaufweitung machen, so heißt das. Also wir, wir schieben sozusagen dieses Kalbmaterial, was das verengt, dann in das Gefäß, und für, also aus, aus dem Gefäß sozusagen raus, also in die Gefäßwand. Ja. Und dann würden wir dort einen Stand, also sozusagen ein Metallgeflecht einschieben, was das dann aufhalten kann. Das Ganze ist damit dann auch erstmal beendet. Wir würden dann wieder alles zurückschieben. Sie kommen dann bei uns erstmal auf Station, werden an die Überwachung, also an einen EKG-Monitor gehängt und auch kriegen Sie blutgerinnungshemmende Medikamente und einen Druckverband für die Leiste. Ja, dann muss ich noch mal fragen, tut das wirklich nicht weh? Also die Leiste ist betäubt. Der Versuch, also es wird einen kleinen Druck geben, aber ansonsten versuchen wir, das zu minimieren. Und das Zweite, das kann leichtes Druckgefühl oder auch so Brustschmerzen auslösen. Wenn der Ballon im, äh, in den Herzkranzgefäßen aufgeweitet wird, ja, dann wird ja dort das Gefäß darunter, also der Gefäßanteil darunter, erstmal nicht mehr mit Blut versorgt. Diese Ballonaufweitung dauert aber immer unter einer Minute. Meistens nehmen wir auch so 10-15 bis 15 Sekunden. Ja, und in dieser Zeit wird es minder versorgt und das spüren Sie zum Beispiel durch so ein Druckgefühl oder auch so Brustschmerzen. Ja. Das lässt aber dann wieder nach. Ja, und das versuchen wir so gering wie möglich zu halten. Haben Sie denn sonst noch Fragen gerade? Nein, danke. Okay, dann würden wir jetzt mal zu den Komplikationen noch kommen, die natürlich auftreten, über die ich sie auch aufklären muss. Ja. Das Kontrastmittel, das wir spritzen, das ist an sich, gehört es nicht in den Körper rein, das wissen Sie ja genauso, das haben Sie sonst ja nicht im Körper, das ist jodhaltig. Und dadurch können dabei erstens Allergien auftreten, weil das einfach ein Fremdmaterial ist, das ist ja ein Kontrastmittel. Auf der anderen Seite kann über das Jodhaltige in dem Kontrastmittel die Schilddrüse angegriffen werden, weil das damit interagiert. Und das Dritte wäre, eine: ähm, dieses Kontrastmittel wird über die Niere ausgeschieden. Ja? Und wenn Sie dort Einschränkungen haben, dann dauert das natürlich länger und das kann auch die Nieren schädigen. Das sind die drei Hauptthemen. Die Schilddrüse kann man medikamentös behandeln. Die Niere kann man durch auch viel trinken, kann man das ähm, verbessern, dass das gut ausgeschieden wird. Und bei der Schilddrüse und bei der Niere habe ich im Labor auch keine Auffälligkeiten bei Ihnen gefunden. Also Sie haben gute Schilddrüsenwerte und auch keine Medikamente dafür. Und Sie haben auch sehr gute Nierenwerte, sodass dieses Risiko bei Ihnen sehr, sehr gering ist. Hauptsächlich kann es eine Allergie, also eine allergische Reaktion geben. Die ist aber auch sehr selten. Ich habe nämlich mal gelesen, dass Kontrastmittel schädlich sein können. Ein bisschen bin ich jetzt beruhigt. Ja, also das, wie gesagt, das sind diese drei großen Probleme sozusagen des Kontrastmittels. Ja, das versuchen wir aber eben zu minimieren. Deswegen nehmen wir auch ihnen immer Labor vorher. Ja? Blut. Ähm, genau, Die andere Seite ist, es gibt natürlich wie bei allen Operationen auch Komplikationen. Ja? Das Ganze ist bei uns im Haus, aber auch weltweit eine wirkliche Routine-Eingriff geworden. Und insgesamt, bevor ich Ihnen jetzt diese großen Komplikationen erkläre, ist dieses Risiko dafür aber sehr gering. Das ist nur bei unter einem Prozent oder bei einem Prozent der Eingriffe kommen solche Komplikationen vor. Das hört sich irgendwie gefährlich an. Ist das für mich gefährlich? Nein. Also, wie gesagt, es kann einmal zu ähm, Schwindel- oder so, also so, Schwindelsymptomen kommen bei dem ganzen Vorstieben, bei dem Katheter. Ja. Es kann zu, bei der Einstichstelle, wo wir mit in das Gefäß hineingehen, ja, da kriegen Sie einen Druckverband drauf. Das hatte ich Ihnen ja eben schon gesagt. Ähm, das kann aber trotzdem nachbluten. Ja. Deswegen bekommen Sie den Druckverband, aber das kann eine Komplikation sein, dass es auch mal stärkere Nachblutungen geben kann. Das versuchen wir zu minimieren. Und dann können wir natürlich durch diese Drähte, die wir durch die Gefäße schieben, können sich Kalkablagerungen lösen oder auch Tromben, wenn die vorhanden wären. Und die können dann Embolien auslösen. Die können woanders hingehen und dann Gefäße stopfen. Diese Risiken sind aber sehr gering. Und die verminimieren wir auch dadurch, dass sie auch Blutverdünner bekommen und dass wir einfach aufpassen mit dem Druckverband und sie auch da immer wieder nachkontrollieren. Als weiteres gibt es natürlich den Fall, dass wir an Ihrem Herzen hantieren. Ja? Und das Herz hat natürlich eigentlich ein Rhythmussystem, was das unterstützt und eigentlich auch funktioniert. Und das kann natürlich mal irritiert sein. Aber auch dafür kriegen sie ja, haben Sie ja jetzt schon diese EKG-Elektroden. Und die bekommen Sie auch nach der Untersuchung und während der Untersuchung sowieso. Ja? Das heißt also, alle Komplikationen, die auftreten können, haben, für alle haben wir sozusagen Möglichkeiten. Auch wenn sie auftreten würden, hätten wir Möglichkeiten. Und die meisten davon sind schon präventiv versorgen wir die und schützen sie davor. Ja? Aber ich muss Ihnen das sagen. Aber das ist wie gesagt hier im Haus ein wirklicher Routineeingriff. Wir machen das hier täglich mehrmals. Ja? Mhm. Haben Sie denn sonst noch Fragen jetzt? Nein, Kommt. danke. Okay. Weil das bei Ihnen natürlich jetzt auch, weil Sie ja auch mit in die Notaufnahme gekommen sind mit den Beschwerden, ja? würden wir gerne diese Untersuchung heute schon durchführen. Sonst klären wir lieber natürlich einen Tag vorher auf. Das geht natürlich jetzt schwierig, damit wir das schnell, also nicht schnell hinter uns bringen. Sie wissen, wie ich meine, aber dass Sie am besten keine langfristigen Schäden davon tragen. Ja? Mhm. Deswegen würde ich Ihnen jetzt die Einverständniserklärung hier lassen. Ich würde in einer halben Stunde noch mal vorbeikommen. Sie können sich die Nummer durchlesen. Sie können schauen, wenn Sie irgendwas nicht verstanden haben, ist es hier auch noch mal ganz gut drin erklärt. Ich habe Ihnen die wichtigsten Dinge markiert, ja, die Komplikationen, die ich Ihnen auch schon gesagt habe. Und hinten ist nochmal so ein kleiner Fragebogen, ähm, ob Sie solche Untersuchungen schon mal hatten und so Sachen. Und wir haben aber in der Anamnese auch schon viel abgefragt, weil Sie schon wusste. Und dann komme ich in einer halben Stunde nochmal, dann können wir nochmal Fragen beantworten und dann würden wir das nochmal gemeinsam unterschreiben, wenn Sie auch einverstanden sind damit. Ja? Ist das für Sie in Ordnung so? Ja, Okay. Okay. Dann würde ich Ihnen das mal so geben. Ich habe einen Stift direkt dabei, der ist ja hier Mangelware. Danke. Und dann komme ich in einer halben Stunde nochmal, ja, Herr Mayer? Ja. Gut. Danke. Bis dahin erstmal alles Gute. Dank. Tschüss. Wiederschauen.